Ja, guten Morgen, ich verabschiede mich heute aus Leon. Es geht nach Guadalajara. Ich hoffe das Video über Leon hat euch gefallen. Es ist eine wunderschöne Stadt. Und ja, es ist noch relativ früh, es ist 8 Uhr, 15 Uhr. und ja, ich bin heute mal ein bisschen früher am Weg, damit die Quasi den Morgenverkehr entfliehen, weil Leon doch eine sehr große Stadt ist. Ja, wie gesagt, ich hoffe, das Video für über Leon freut euch und das nächste Video wird es dann über Guadalajara geben oder zumindest auf dem Weg dorthin. Schauen wir mal, was, was der heutige Tag so bringt. Also, viel Spaß. Ciao! Da rechts sieht man eine Plantage, ich vermute, dass das fast Ananas ist. Ich glaube, da vorne kommt man dann nicht näher dazu. Da kann man das vielleicht ein bisschen näher eruieren. Ja, ja das. Naja, Ananas... Jetzt bist du fast ein bisschen zu hoch. Vielleicht ist es auch... auch für Mezcal, weil das wird ja aus so einer Agavenpflanze äh, gewonnen. Also ich glaube nicht, dass das Ananas ist. Ich glaube eher, dass das irgendwas für die Mezcal-Produktion ist. Ja, nein, Ananas ist auf keinen Fall. Das ist nur von der Vorbär, hätte es mir jetzt so irgendwie hinpasst. Aber ich muss ehrlich zugeben, bis jetzt habe ich noch nie ein Mezcal probiert. Wäre sicher mal, weil ich trinke eigentlich keinen Alkohol, aber zum Versuchen wäre es einmal. Äh, ich kenne jetzt nicht 100% den Unterschied zwischen der Killer und Mascal, das werden wir aber noch einlesen, werde ich das nächste Mal berichten. Ich weiß nur, dass mittlerweile Mescal ein bisschen mehr im kommen ist da. Oder allgemein. Ja, wie man sieht, da sind Anscheinend doch recht viel Anbaugebiete. Ja. Und die Straße schaut irgendwie cool aus, oder? Das Gerade ist zwar nicht unbedingt das, was ein Biker liebt, aber zumindest die Aussicht ist da schön. So, jetzt anscheinend komme ich da in dem äh, Jalisco, also in der Bundesstadt Jalisco. Und ja, schaut euch den Kreisverkehr an, ja ein bisschen mächtiger die Mexikaner neigen auch, haben auch einen gewissen Drang zur Übertreibung manchmal, aber jetzt geht er tanken, und ja, schaut, dass ich, weil ich weiß nicht mehr, es sind doch noch 190 Kilometer, ups, und schau einmal früher tanken wie hinzittern und ein bisschen mehr als 100 km sind wir geschafft ich bin da irgendwo in san miguel del alto oder so kleine ortschaft uh, ja ich glaube ich gehe jetzt da mal frühstücken schau da da durchs zentrum fahren anscheinend schon und ich glaube, das haben wir jetzt verdient ich wollte eigentlich ein bisschen später gehen. Aber ich habe einen Hunger und oh, mein Freund aus Wauzertl ist auch wieder da. Also war ich schneller als das Auto. Was natürlich ja gar nicht so blöd ist. Schauen wir mal. Darauf ist nichts. Ah, da drüben ist quasi die Kirche. Und oh, San Miguel del Alto. Das ist ein bisschen was Kleineres da. Schauen wir mal, ob es da irgendwo eine Frühstückslocation gibt. Hoppa! Tripolo Feliz? Ah, ja, nicht wirklich. Da ist ein Supermarkt. Oh, die Herrschaft. Ah, das ist ja ein großes Start. Da war das vielleicht nur der Vorort. Da kommt sicher noch aus. Schaut euch mal da drüben. Das wird nur wahrscheinlich jetzt auf der GoPro noch zeigen. Das ist eine riesige Kirche. Das schaut aus wie ein Kapitol. Nur, warte. Und da fahre ich glaube ich eh vorbei nach Navi. Na, das ist grün. Oh, der hat das ganz noch da hinten Ja heute ist eigentlich von der Gegend, ich sage mal von Mexiko im Allgemeinen so was ich bis jetzt echt gesagt habe. Ich meine das ist jetzt da natürlich komplett überhaupt kein gegen das ist mitten in der Pampa. Und das ist eigentlich so wenn man sich vorstellt, dass man so einen Film aufzieht, trocken, staubig, ja relativ Öl, sag ich jetzt einmal. Obwohl ich trotzdem immer noch extrem überrascht bin. Da frühstück? nach. Da wird ja wohl noch was kommen. das Tor Da vorne schaut auch nicht so einladend aus Da war alles Zum Frühstück muss auch nicht unbedingt sein Da vorne glaube ich Das ist auch viel los. Ah, keiner, wo kann ich umdrehen. Da. Ja, und da geht es jetzt zum Frühstück. So, Ich glaube, ich habe das beste taco da erwischt von dem Ort. Unglaublich, wie gut das da ist. Mm. Und mit den Jungs, die können, äh, können Englisch, können ein bisschen unterhalten. Der Chefkoch ist der beste Kunde da. Mm. Das ist wirklich gut. Ja. <lacht> <lacht> ja, best tacos in town. Yeah. Muy bien. Die Jungs haben wir jetzt zum Essen eingeladen, voller Wahnsinn. Ja. Danke. Die Leute sind echt da, Hammer. Die Dacos waren extrem gut bei da jetzt da und der, der fängt zum Quatschen mit mir an. Und der Vater hat jetzt nicht wirklich Englisch kennen, nur ein bisschen. Ein paar Wörter. Und der äh, Sohn, einer von den Söhnen, hat wirklich gut Englisch kennen. Und dann äh, YouTube-Channel abonniert, äh, Facebook-Freundschaft, Instagram austausch und dann ein bisschen woher ich und so, was ich mache, wo ich hinfahre. Und dann zahlt er einfach alles mit und bist da und hast neue Freunde da in San Miguel. Unglaublich, oder? Das musste ja mal bei uns passieren. Echt, so nette Leute. da. jetzt geht's weiter nach Gurajara, oder Gurajara, wie man das jetzt ausspricht. 32 km habe ich noch so, ja. so jetzt habe ich meine erste Panik gehabt mit der Italica oder die zweite nach Batschen aber sie rennt wieder äh, bin da bei der Angst kurz bisschen gegangen und da fahren wir wieder zurückkommen lasse ich nicht mehr starten überhaupt ganz soft mehr also überhaupt keine Elektrik mehr vorhanden und jetzt wenn wir hinten da als da unter dem Seitendeckel ist der Kabelbaum, da habe ich mal die Sicherungen gecheckt. Da sind zwei größere Sicherungen drin, die sind alle in Ordnung gewesen. Und dann habe ich gedacht, das kann eigentlich nur am Zündschloss liegen. Und da habe ich vorhin die Masken rübergenommen und hinter der Masken sind dann die Anschlüsse für, ein, für das Zündschloss und für andere Sachen, für den Tacho und so. Und anscheinend war es, äh, da war Wackelkontakt bei einem Stecker. Dann habe ich jetzt wieder ein bisschen reingedruckt, jetzt geht es wieder. Yeah! Hätte auch nichts braucht, weil ich habe nämlich so einen Roadside-Assistenten von der Azteca Bank mit der Versicherung, die waren dann gekommen. Aber da läuft nur spanisches Bandeln und ich habe kein Wort verstanden. Egal.